Hi, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um böse Menschen im Marketplace und eBay Kleinanzeigen. Warum böse Menschen? Es gibt Leute, die schreiben euch, also wenn ihr im Marketplace und eBay Kleinanzeigen irgendwas reinstellt zu Verkauf, dann gibt es Leute, die schreiben euch an und die haben nicht wirklich im Sinne, das Zeug zu kaufen, was ihr verkauft. Da kann es sein, dass sie unter anderem, Moment, ich muss mal meine Hilfe mal aufmachen. Ah dass euch entweder die Geld im Umschlag schicken wollen, einen UPS-Boten vorbeischicken wollen, ähm, auf euren Netflix-Account zugreifen wollen, auf Disney Plus zugreifen wollen, oder dass euch jemand anschreibt, der Krebs hat und einen Erben sucht, ja, kommt auch vor. Oder, ja, wie gesagt, den UPS-Boten hatte ich ja schon Geld im Umschlag. Ein paar Beispiele zeige ich euch. Ist mir auch schon passiert. Bitte aufpassen auf die Zeichen. Ich werde euch die Zeichen auch sagen, wie ihr das erkennen könnt. Dann fangen wir gleich an mit dem nächsten, mit dem ersten Beispiel. Das Beispiel nennt sich Geld im Umschlag. Also, er schickt einen Umschlag vorbei per Kurierdienst. Und es geht darum, dass er halt eure Adresse herausbekommt. Damit er euch den Umschlag schicken kann. also nicht drauf eingehen. Wirklich. Und nur als Beispiel, wenn ihr jetzt sagen solltet, ja, mein Gott, ich mache ja eh alles über PayPal, da gibt es auch eine Betrugsmasche. Die werde ich auch gleich sagen dann. Okay. Also ihr könnt auch gerne stoppen und gerne lesen. Aber ich gehe jetzt einfach gleich weiter. Das sind halt die Dinger, wo ihr das erkennt einfach. Das ist zum Beispiel ein langer Dialog, den sage ich auch gleich. Da wird das sogar ein bisschen. Da tut euch auch drohen, wenn ihr das Geld nicht überweisen solltet. Ja, nicht drauf einlassen. Hier zum Beispiel ein UPS-Boote. Ihr könnt es auch erkennen, wenn ihr zum Beispiel irgendein Blödsinn dann hinschreibt. Hier habe ich hingeschrieben, meine Adresse ist voll. Ja. Und da, er macht weiter mit seinem Text. Und da habe ich hingeschrieben, also auf der Seite Domdeudel. Also Dombeudel habe ich hingeschrieben. geschrieben so erkennt ihr es auch. Wie es noch erkennt, wenn ihr auf das Profil von dem geht und dann die Kommentare von denen bei den Bildern anschaut. Wenn es lauter GIFs sind von irgendwelchen Leuten, dann wisst ihr auch schon, okay, das ist bestimmt ein Fake. Und wenn er unter Freunde mehrmals das gleiche Profilbild drin haben sollte, dann könnt ihr das auch erkennen. Und Kann noch ein Beispiel geben. Nee, ich glaube nicht, das war das Wichtigste. Also, da könnt ihr meistens und an den komischen Namen, wenn er einen komischen Namen haben sollte. Ich glaube, ich habe einen geschrieben, der hat König Hu, ja, ich sage jetzt das nicht, so geheißen und ja, naja, also, da kann man auch davon ausgehen, okay. Das ist zum Beispiel so ein langer Dialog. Da ging es auch um UPS-Boten, die er vorbeischicken wollt Und. Ihr erkennt halt das auch, wenn er drauf besteht, dass man auf diese komischen Links da geht. Geht ja nicht auf die Links von denen drauf. Also die E-Mail erstmal ist harmlos. Nur wenn da drin irgendwelche Links sein sollte, ja nicht drauf gehen. Es kann folgendes passieren. Entweder ihr ladet irgendwas runter, er bekommt Zugriff auf euer Handy, auf euer Laptop, auf euren PC. Oder es öffnet sich eine Seite, wo ihr Bankverbindung eingeben müsst, oder irgendwelche Passwörter eingeben müsst oder sowas. Ja nicht drauf eingehen, wirklich. In diesem Fall war er sogar sehr aufdringlich. Also da habe ich es sogar mal eingelassen. Da habe ich gesagt: Okay, wir können Paypal machen. Und da kam halt auf einmal: Ja, hier er hat den UPS-Boten schon geschickt nach Und er will jetzt das Geld haben. Er hat sogar mehrmals angerufen über Messenger. Also, ihr könnt es zum Beispiel einen UPS-Support auch schicken, mal. Diese E-Mail-Adresse, die ihr angeblich bekommen habt von ihm. Also, zum Nachtesten. Ja, Also ganz dubios, alles wirklich aufpassen. Und wenn ihr, wenn ihr die Leute auch ärgern wollt, also ihr habt jetzt eine E-Mail-Adresse gegeben, dann so habe ich manchmal gemacht, dass ich halt geschrieben habe: Nö, geht nicht. Und da habe ich ihnen ein blödes Bild geschickt mit Optionenberechtigung zum Beispiel. Das kennt man ja von Outlook. Und so habe ich ihnen tausendmal geschickt: Hier kann die E-Mail nicht öffnen. Wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, das ist echt cool, was sie dann alles hinschreiben und probierst es jetzt. Ja, probier's jetzt. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist echt lustig, das müsst ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr sie ärgern wollt. Das ist eigentlich ganz cool. Und, weil ich ja gesagt habe, wegen Paypal. Bei Paypal müsst ihr ja eure E-Mail-Adresse angeben, damit ihr euch das Geld auf Paypal überweisen kann. Habe ich gemacht. Geld ist angekommen und was anderes ist auch plötzlich angekommen. Netflix hat mir auf einmal geschrieben. Also das kann auch Disney Plus sein, das kann auch Wipu tv sein, das kann auch Schlag mich tot, welcher Streamingdienst noch sein. Das kann alles mögliche sein. Sieht echt aus, aber hier, wenn ihr da rauf geht auf den Dingen, da erscheint ja meistens die E-Mail-Adresse. Die könnt ihr dann kopieren, vorsichtig kopieren, nicht drauf gehen, vorsichtig kopieren und einfach mal eingeben. Gebt ihr einfach hier mal die E-Mail ein. Und bitte dazu schreiben seriös Fragezeichen. Nicht so eingeben, nämlich. Es könnte sein, dass sich vielleicht dann der Link öffnet. Also irgendwas doch mit dazu eingeben. Und dann kommen meistens schon Phishing-Mails -E oder verdächtige E-Mails. Diese E-Mails sind Spam. Mail von Netflix erhalten. Dann wisst ihr schon automatisch, okay, irgendwas stimmt daran nicht. So könnt ihr das fast mit jedem Absender machen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Nur als Tipp. Nur nicht auf die Links gehen. Wirklich nicht. In meinem Fall bin ich so vorgegangen. Erstmal habe ich bei mir Netflix am Fernseher nachgeschaut. Nicht, wenn ja das Passwort geändert werden sollte. Da hier ein verdächtiges Einloggen in ihrem Netflix-Konto festgestellt. Wir haben ihr ja Passwort aus Sicherheitskonten zurückgesetzt. So, wenn es ja zurückgesetzt ist und ich auf Netflix gehe, dann müsste ja an ein Anmeldefenster kommen. Ist nicht gekommen. Netflix ging ganz normal. Erstens. Zweitens. Warum soll ich mein Passwort ändern, wenn Netflix funktioniert? Das ergibt doch keinen Sinn. Also, immer aufpassen. Wirklich, die sehen echt echt aus wie normale Mails. Aber es sind halt die Kleinigkeiten, wo ihr achten müsst. Also, wirklich gut aufpassen. Das ist aktuell hier. Man sieht es ja auch am Datum. Ich habe dachte, ich sag's euch jetzt lieber nicht, dass noch irgendwas passiert oder so. So, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das hilft euch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es ruhig. Hat es euch schon mal erwischt? Lasst es mich gerne wissen. Wirklich, das kann echt jeden erwischen. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Gut aufpassen. Danke. Ciao.